Mensch, Fiete, hast du hier im Auto geraucht? Ich rauch da nicht. Das weißt du doch. Aber das riecht hier doch nach Rauch. Du, ich glaub, das Auto brennt. Oha! Sag mal, könnt ihr mal langsam jetzt in die Hufe kommen? Wir brauchen unbedingt neue Zigaretten. Und Schnaps wäre auch nicht schlecht.